Oh, warte mal. Der Podcast-Wecker. Hey und willkommen zu einer neuen Folge von eurem meistgehassten Podcast im World Wide Web. In diesem Podcast geht halt Die es um zwei abgestürzte Idioten. Die reden über meine Hose. Moment mal. Dieser Podcast ist für alle, die mein IQ besitzen. Also, hört rein. Oder ihr hört weg. Ab dem 5. Februar 2023 auf allen Audio-Streaming-Diensten verfügbar. Immer wieder sonntags um 8, hole ich mir die Podcast-Pracht.